Hi und willkommen mein name ist dann die und ich begrüße euch zurück zuletzt Play pokémon schwert in der letzten folge haben wir auch oh, doch mal. in der letzten folge haben wir klaus city erreicht als wir durch die naturzone durchgerannt sind und ich würde sagen wir erkunden mal die stadt und gucken mal was hier so los ist was wir so also finden wie wir fertig machen können und also was man nennt mich mister focus weil ich stets auf den sieg fokussiert bin und unglaublich stark bin da nötige entschlossenheit mit um mich im kampf auszufordern nee. Kiha, dann halt dann schaut wieder vorbei, wenn du aufs Kämpfen fokussiert bist. Okay, ich wollte sagen, wir brauchen mal ein paar Kämpfe so zwischendurch, ne? Für einen kleinen Humor müssen noch ein bisschen stärker werden, ne? Kiha, Ki wohl auch richtig fokussiert. Da müsst ihr stärker vom Mr. Fokus jetzt mal bei eigenen leib zu spüren bekommen. Schwarzgurt, Ben weiß doch gar nicht so weißt du wenn okay ja okay du hast einen du hast einen gott an Oh, Au! was alter was war denn notsituation macht dieser angriff noch mal Ugh. dieser Elende. in sachen fokus hat diesen kampf gewonnen Kiha. Das hast du nicht erwartet wie? tja, es gibt halt ebenso viele unterschiedliche anzukämpfen, wie es Trainer gibt. Gut, dass du so fokussiert bei der Sache warst. Möchte diesen Fokus gott schenken. Ah, jetzt kann kein meiner Pokémon gewonnen werden. Kiha, man muss sich auf den Zusammenspiel von Pokémon. Eit zu unter Attacken fokussieren. Immer schön dran denken. Okay, da wegen dir kann ich jetzt noch mal zurück zum Pokémon Center rennen. Um einen Little Tox 2. Ich hoffe, du bist zufrieden. Ne? Außer der hat den hochgehalten aber soll es schon mal. hier. ich will irgendwann mal mein Team ein bisschen umgestalten. Habe ich so das gefühl also nicht irgendwie bringt das Team nicht so alles voller auf dem Waschlappen. Irgendwie ich habe mir all die Wandmalerei bei den antiken stehen vom Passberg angesehen. Dies gilt ja allgemein als hohe Kunst, aber irgendwie habe ich so gar nichts damit anfangen können. Sie noch her am Ende zählt doch eh nur was einem persönlich gefällt. Was in meinen fünf Lieblings-Pokémon ich habe meine dabei. Ich trage heute noch dieselbe Kleidung, die ich in meiner Zeit als Student bekommen habe. Sie wurde aus Pokémon gar angefertigt und ist außer und ist deshalb nahezu unkaputtbar. Wurde von den antiken Bäumen des Planeten Melchior geschmiedet, wo die Bäume 50 Meter hoch sind und Feuer spucken. <lacht> <lacht> wenn man eine sonnenbrille aufsetzt ändert sich sofort ein und dem man auf andere macht ich muss gut überlegen welche ich nehme Aber ich könnte mir grüne haare machen und eine sonnenbrille gehen und sich aus meinem monster unter charakter besteht einfach alles deswegen lasse ich mein killer entscheiden was ich anziehen soll Okay, zeig mal hm. mhm. ja, oh. Ja auch nicht schlecht aus die farben andersrum werden wir sogar noch besser so warum sehe ich nicht wie die hose aussieht also okay ja mal schauen moment noch nicht so tasche also ein Oshi na, ich könnte ja die Mann nehmen. Ne? Aber die Tasche. Nein, <lacht> eine ganz klassische Sonnenball haben sie nicht. Ist klar. Ja, egal. Mach mal noch mal weiter so rum. Fällt mir der Look. Moment, noch sie sind noch äh, nicht viele arena die Es bis zur Roy schaffen. schade Eigentlich für den gerne öfter kämpfen sehen. Okay, dann ist er nicht der letzte Arena-Leiter oder so. Ne? Der letzte ist wahrscheinlich hier die Person, die nicht aufgetaucht ist. Ne, eigentlich gibt es über zwei verschiedene Pokémon-Fähigkeiten, sie gut einbringen. Sie erwarten nicht Kampf. Weniger böse Überraschungen. Wir Damen in Galar gerne ein üppiges Mal, wenn wir uns ein spannendes Match ansehen. Oh, ist Außer wieder so ein Kampf. Sorgen, wenn ich die Arena kämpfen sehe, bekomme ich auch das Pokémon Trainer zu werden. Ich mag XXXXL Größe haben. Bitte, nein, ähm, meine Schwester ist ein furchtbarer Vierfass. Seit neuestem meint sie sich mit Relax zu messen. zu am ähm, Wollen genau Anschluss wird es so lustig und her. Boing, hoing, hoing, hoing, hoing, hoing, hoing, hoing, hoing. Ich liebe das. Ah. Wir kommen im ja. Wir uns einmal pro Tag kämpfen. wenn sie gibt es zur Belohnung etwas Süßes auf Kosten des haben Na, willst du mal probieren? ich mal los. Genießen wir uns ein kleines häuschen voller Action. Barista, Elster. Oh, Doppelkampf. Warum sagt du mir jetzt erst? Was sind dafür für Dinger? Der Ding, der linken der Ding auf der linken Seite sieht irgendwie neu aus. Hey. Warum? hier sehen wie stark die sind hallo das ist doch eine verarschung was soll da hat man kommen die mit so starken ausschließt auch einmal an ja hallo was soll ich dagegen machen Ich jetzt voll casual. Boah. Was ist da Wir rechneten mit so weiter. Äh. Das ist sogar der Fall, also machen wir mal. Er wird nicht so lange überleben, habe ich so für... ja Zauberschein. Na, Ja, nee. ja gegen beide. Hey, ja, ist gut. Hey, warum ist... Warum sieht man die auf einmal so stark? Ey? Ich dachte, ich wäre Pokémon, nicht... Nicht dingens. Äh, vollen Order. Ja, Glück, muss das machen. Weil ich ein hier überhaupt überlebe. Ja, das sah stärker aus. Oh Gott. Da war es mit meinem Starter. verarschung habt ihr alle nur Dings Spezialangriffe? spezial Angriffe? Nein, hey war Ey. war der Pokémon, der letzte arena hatte? schon 25. Ja, ich glaube irgendwie nicht dass ich das ja, cool. sogar schneller aber ist wahrscheinlich nicht doch ja komm Kuro, du schaffst das ja du halt aus natürlich halt raus. aus er ist irgendwie hat stärkste pokémon ich habe aus irgendeinem grund oh. also die schönen erfahrungspunkte gehen jetzt nur auf die beiden verschwendung ich werde ja auch alle Erfangspunkte kriegt also ja ist dann neben Leben irgendjemand hier kaputt hauen alleine ich habe nicht schön an was also er setzt knuddel ein gegen ja ich muss das ja sagen Los, auch. Er überlebt doch nie im Leben, ja. Da komm, mach Schaden, Mann. Nein. Na, naja das kriegst du zurück. mitten lauf zerschnitten ja, super jetzt war ich hier im letzten moment halt, warte Hier ist noch ein warum auf ihn ich kann es eigentlich nur mit beleber hier um mich werfen ich weg, ja. Okay. Schaffst du das den zu erledigen? glaube nicht aber bitte sagt mir du bist normal ich weiß nicht ja kommen also überlebt also nicht du ich und da war's oder auch nicht was hat den kaputt danke Mein gott Fand das jetzt gerade nicht lustig, Hey, das war was von bilden aber so leichter den Geschmack, des kampfes ey. Oh Alter, maude. Der versorgt ein Glas Limonade. Hier kommt das Süße das ich dir versprochen hatte. Und all das für Ich komme nie wieder. Ist voll verkackt bei mir, ja. Blödes Restaurant, Oder Café dort was ich ist halt auf einmal für ein level schon warum geben die mir solche starke gegner warum hat man das spiel auf einmal so einen riesigen sprung gemacht in der arena leiter da war level 25 jetzt gehe ich in so ein café oh, level 37 erwarten irgendwie dass ich jetzt 20 level höher bin als meine gegner oder was hey. Nicht also, haben schon geredet, ja, ich habe jetzt irgendwie Angst vor allem, was jetzt hier noch kommen könnte. Oh, ich will ich haben, falls mein Programm gerade eine neue Frisur. Na, ja, zumindest versuche ich es. Ja, ich bin keine neue Frisur. Ich finde, ich das wiederholen, was schon mal passiert ist. Hier Wenn wir eine komische Frisur hatten, weißt du, dass was, was, weißt du, was FM mit ihren Scheiben machen? Obst suchen sie lieben Obst. Eigentlich das Stadion von Klaus genau in der Mitte der Galar-Region. Äh, angeblich kannst du nicht auf der Karte gucken und dann irgendwie stetigen. Wusste das Maut in Kanton oder ganz anders aussehen als hier in Galar. So was nennt man Regionalform. Warum gibt es so viele von denen? Es gibt so viele Leute, die ein Replikat von Dele uns Outfit kaufen. Und wegen diesen riesigen, schweren Mandel kann es letztendlich niemand tragen. Ja, der hat alle. Weil alle Marken darauf vertreten, sind. Ne? ich war im Pokémon Center verabredet, aber mein Date kommt und kommt nicht. Hm, vielleicht sollte ich mal bei den anderen Pokémon Center vorbeischauen. Du Idiot, Bei ja, schon sollte man ja ich in einer gewissen Reihenfolge abklappern. Erst Passback, dann Fairbury, Churchester, Spikeford und zum Schluss klar City. Soweit ich weiß, äh, nein. Uh. Das könnte es doch vielleicht bringen. wenn immer das mal Kugelsaat, Lacke. Ähm. Das brauche ich eigentlich nicht wirklich Moment. Da, ja, wie ich mein Team kenne, können die sowieso nichts lernen. Kugelsaat, ja. Das das ist Jetzt nicht so, die wir haben ja echt ein schlechtes Team ausgesucht. Das müssen wir aber machen gegen Schuhe, Check und Mengen Schokolade. Check, äh, ups, ich bin bereit. Die Wanderung kann losgehen. Der Arena müssen von soll sein, wohl ganz schön schwindig werden. Da kann ich hier kurz die Stadt verlassen und irgendwie gucken, ob ich neue Pokémon fangen kann. Wir vielleicht etwas modifizieren. hier los, Gastron, Platsch, Platsch, puff. Watt Muskelband. Verstärkt physische Tacken etwas. so aus gegen Gastro. was die Typen angeht, ist mein Gegner im Vorteil. Aber ich habe die Meisterheit des Alters. toxe sind cool, oder? Ich himmle sie richtig an. Wenn du eins dabei hast, willst du jetzt vielleicht gegen meinen Tommy tauschen, ne? Hm. Das ist die Schatzkarte von Claws, die ohne kann ich nicht einfach durchlassen. Du kennst doch das neueste Gerücht. Nein, was nicht, wenn du deinen Schwarm ein Knapfel schenkst, während du ihm oder deine Gefühle gestehst, dann werdet ihr auf ewig zusammenbleiben. Das erzähle ich zumindest. Die Leute, Na, es gibt ja halt dieses eine Mädchen, das ich ganz nett, finde aber sie zieht den nichts um uns. Meins Ausland, ich dachte, ich rede noch mal mit ihr, bevor ich sie geht und gestehe meine Gefühle. Deshalb ich auch schon die ganze Zeit ein Knapfel finde, aber keins. Falls du zufällig ein Knapfel hast, würdest du es mir dann vielleicht geben? Ja, weitwegen sehr ja nett von dir dass du mir helfen kannst, aber du scheiß gar keinen knapfel zu haben ich habe ja nur gesagt dass ich dir helfen will ich habe nicht gesagt dass ich eins habe und da ist schon wieder so ein trottel von team nun bestimmt wo kommen kommen wir attacken lernen Möchtest du, dass ich einen deiner pokémon eine solche beibringen äh, oder oh, ist wieder so eine was soll mit nie geschehen mm. Nein, das will ich mir eher so nicht komplett mäßig aufheben. also ein Klingt Feuersäule voll idiotisch, weil das ein Spezialangriff ist und mein Ignis physisch ausgelegt. Also macht das schon mal deswegen keinen Sinn. Hm. Gut, dann gehen wir mal nach rechts und gucken, was da ist. Ah. Hier war ich schon überall drin. Was also ist das hier? Klar, die eine historische Stadt umgeben von Mauern, deren Entstehung bis zum Mittelalter zurückreicht. Möchte fragen wie dein Pokémon sind? Ja, ich Pokémon solche Zuträglichkeit prüfen. Wir was mit hier? Dann wollen wir mal sehen. Versteht euch ziemlich gut oder ist noch Luft nach oben? Ehrlich habe ja, wir wissen, ob dein Pokémon auch wirklich alles geben? Aber also du sagst mir wahrscheinlich irgendwie irgendwas mit DV oder irgendwie so was. Jetzt könnte noch sich ein kleines bisschen mehr anstrengen. Also, ihr hat dazu ganz dicke freunds werden. Gibt ein Pokémon dieses Item einen wundervollen Klang zu tragen und es wird vielleicht noch zutraulicher. Eine Samtglocke, okay. Aber ich glaube. Spesen auf Level 28 hätte sich das Ding schon längst entwickeln sollen, wenn es Zutraulichkeit gewesen wäre. Sehr ja voll toll, wenn es Landspucksen geben würde, die man im Zug essen kann. Bin so klein, um allein durch die Natur zu laufen. Deshalb fahre ich mit dem Zug Ob ich schon alles alleine zu fahren darf. Na klar, ich bin auch schon groß. So eine Niederlage ist bitte. Weiß mir los. Mit michael zusammen trainiere sie, weil ich sie einfach toll finde. Wir haben aber nichts mit dem Flugtaxi am Hut. Okay, irgendwann entwickeln die sich aber eine weiße. Sage Grüß, junger Man darf ich etwas über das Wetter erzählen? Ja, wundervoll. Da fange ich so gleich an. Wenn während eines Kampfes ein nicht stark ist, dann werden Attacken vom Typ Feuer stärker. wasser attacken dagegen schwächer. Pokémon können nicht eingefroren werden und bereits gefrorene Pokémon tauen auf. Attacken wie Solarstrahl, die sich des Sonnenlichts bedienen, können innerhalb einer Runde eingesetzt werden. Die Wirkung mancher Attacken wird verstärkt, zum Beispiel Synthese und Wachstum. Die Genauigkeit Attacken mit Donner und Orkan sinkt. Bei Sonnenlicht? Ah ja. Ich nehme dies als Dank dafür, dass du mir so geduldig zugehört hast. Ein Heißbogen. alle ah, tut Sonntag, glaube ich, verlängern. Ne? Ja. Ich bin ganz der shop vom Fenriring. Komm doch bitte morgen wieder. Oh. Kann ich mir den ganzen anderen auch abholen hier? Na, ich muss schon sagen, dieser Mann im Pokémon Center ist echt beeindruckend. Er kann Pokémon nicht nur Attacken vergessen haben, sondern auch bewirken, dass sie sich an vergessene Attacken wieder erinnern. Ich sollte vielleicht mal nachkommen Vielleicht haben die ja irgendwie Attacken, diese schon hatten, aber als wilde Pokémon nicht mehr hatten. Dann. Jetzt geht weiß, das schütze immer von einem Drachen bewacht werden. Deshalb passt es ja so gut, dass Roy der Richter der Schatz kam ist. Ich muss schon gegen Drachen Pokémon kämpfen. Score City ist ein beliebtes Reise für Leute aus der ganzen Welt. kam und wenn du mich fragst, diese Stadt ist wirklich großartig. Ich habe so ein Gefühl, wir müssen noch gar nicht hier hin. So Arena-Leiter mäßig. Boah. Äh, Miss May mischt ganz vorne mit. Sie schon, sie ist schön. Sie ist klug. Sie ist unser Hit. Wenn ich als Champ geworden bin, hole ich mir einen Wunschstern der Welt. Alle Wunschsterne der Welt und schenke sie. Ihr. Oh, danke schön. Die Leute, die einen Wunschstern finden, etwas Besonderes. Ich lebe, um zu essen. Ich werde nicht ruhen, bis ich alle Restaurants sämtlichen Bahnhöfen galas ausprobiert habe. Heute schmeckt und es noch viel besser als gestern, versprochen Am Bahnhof ist immer was los. Hier kommen so viele Leute, dass ich da kein da ist kein Tag wieder andere. Ja, von wirklich kein Moment lang und sein, sonst tritt man in die hinterschaften eines düsseldorfer Da kommen wir Pokémon Supermarkt. Nichts Neues. Als das, das Pokémon Journal? Ich habe mir die neuesten Ausgaben, ob ich mir die neueste Ausgabe kaufen soll. Pff. Hoffentlich kommt meine Freundin bald an. Sie ist sogar statt mein Essen schon gierig an. Es sieht man einfach nur wie die Augen ausgepickt bekommt von dem Teil. War ja, warte mal hier? Zucker Erdbeere. Gibt man das -Geld daran, es, homogelzt dran, dreht sich vor Freude im Kreis? Ich habe gehört, dass die Pokémon in der Natur zu allerlei Zeug in ihren Nestern horten soll. Sogar Pokémon geben, die TPs sammeln. Der äh, pokémon zufolge kann man Pokémon leicht abfangen, wenn man sie berührt. Berühren, weißt du was? In Galar sind überall noch viele alte Gebäude von ganz früher übrig. Sagt bloß, oh. kann ich nicht rein. Hm, du siehst mir vertrauenswürdig aus. Weißt du, es gibt ja jemanden, den ich mag, und ich habe ihnen einen Brief geschrieben. Willst du ihn für mich überbringen? Klar, das freut mich. Vielen, vielen Dank. Ich heiße übrigens Paulina. Dann vertraue ich dir mal meinen Brief an. Ja, vergilbten Brief äh, einen Jungen zu übergeben. Aus irgendeinem Grund sieht sie schon etwas älter und vergilbt aus. Bitte bringe ihn zu Frank in Farberley Fairbelly. Kann man machen wir mal in der Nähe sind. Schlaubrille. Auch nicht schlecht. Spezialangriff basieren hat Da kann ich nicht rein. Gut dann Story. Ich komme. Wer ja war da? alles irgendwie irgendwie so eine Menge Leute gesehen in der Mitte. kapsel angriffs plus. Okay. Liga Präsident rose gestatten Sie mir, ihnen Bericht zu erstatten? Meine Mission, Wunschsterne und Orden zu sammeln, scheiterte Reblungs voran Es ist erfreulich, bettigst nur weiter so. Vergiss nie, dass du eine Empfehlung für die Arena-Challenge Präsident rose verdankst. Wenn ich ihnen genug Wunschsterne bringen, können sie endlich das Problem lösen, dass sie so belastet mich war, Herr Liga-Präsident. Hier geht es nicht um ein privates Problem, das nur mich betrifft. Es gibt in Zukunft Galas und Galar braucht nur Wunschsterne. Nicht nur Wunschsterne. Gala braucht auch noch einen starken Trainer, ein Trainer, der den Champ an Stärke ebenbürtig ist. mit Den präsident Rose. Einer der beiden Günstlinge des Champs habe ich bereits in die Knie gezwungen. Der Kampf ließ keinen Zweifel an meine Überlegenheit. Den Champ kann ich kann und werde ich ebenfalls bezwingen. Warten Sie es nur ab. Es ist Musik in meinen Ohren. laut euch einen leidenschaftlichen wettkampf sollten die Leute bei der Champs sehen. Bitte, es gibt da was, was ich mit dir besprechen muss. Nur mir kurz folgen würdest na, der typ nach rosen anziehen na nero ich hoffe du hast gerade gut zugehört und sind rätselhafte sterne die unter steine die unter anderem auch die grundlage für die technologie der bändern bilden aber man kann ihnen ihnen noch mehr anstellen als nur pokémon riesengroß werden zu lassen in ihnen stecken nämlich auch gewaltige mengen an energie wenn das eine neugier geweckt hat sollten wir gleich mal zusammen ins stadion vorbeischauen ich will dir dort mehr über die Energieversorgung der galaregion erzählen. Bitte folge mir. Okay. Ein Nugget, ein schicken Nugget. Mein Papa kocht immer bitteres kö obwohl er ganz genau weiß, dass ich süß mag. Nicht fair. rosé wurde damals im Champ äh Cup Zweiter. Das war für ihn das Sprungbrett nach ganz oben. Aha. Das schon das Stadion von Klaus City gesehen, es ist riesengroß, es ist riesig. So. Dieses Gebäude fungiert nicht nur als Stadion, sondern auch als Energieberg. Lass uns zusammen einen Blick auf mein Tablet hier werfen, Dann, da stehen alle wichtigen Infos. Einfach in einfachen Worten erklärt, wie das Energiewerk funktioniert. Der Turm des Klaus Stadions absorbiert Energie. Diese wird dann in unterschiedlichen Energiewerken im Strom für ganz Galarigon umgewandelt. Wir verbrauchen täglich Energie, um unseren Alltag zu beschreiten. Und zwar Energie in den unterschiedlichsten Formen: Elektrizität, Gas, Wasser, warum erzählt werden? Als meine Teams arbeiten rund um die Uhr daran, dem bürgerlast mit Hilfe der Energiewunschstelle das Leben zu erleichtern. Ich würde gerne noch ein bisschen weiter von, aber die Pflicht ruft. ich. Mache mich besser auf den Weg, bevor ich wieder Ärger mit Olivia bekomme. Ich würde vorschlagen, dass du als nächstes zur Schatzkammer gestern die sie liegt in Richtung Route 6. Okay, wo ist so toll? Ein richtiger Gentleman bevor uns die Nutzung des Aufzugs des unterirdischen Energiewerks untersagt. Äh, äh, Aus da, da, da, da. sieben Ohren okay Wollte schon sagen, Gott. Hey, ich bin's, Balduin. Du hast ein Thema ganz schön aufgelöst Da habe ich genau den richtigen Ball für dich. Den Levelball. weil Levelball ja ein Pokémon umso leichter fangen, je niedriger sein Level im Vergleich zu deinem Pokémon ist. Schon faszinierend was so alles ein Ball steckt, oder? Kommen wir im Uniformladen so etwas Bestimmtes. Keine Ahnung, suche ich irgendeine bestimmte Hose oder irgendwie sowas. Keine Ahnung, die kann man ja auch tragen. Soll's gut, soll es dann gehen wir zur schatzkammer weil warum nicht und ja wenn wohl nichts mit neuen pokémon in diesem partner ah, ja, wenn ich viel passiert in diesem Part. na dann die robot so wie es aussieht haben zu fleißig orden aber weißt du für so weil ich was mit top los ist Ne, interessiert mich auch nicht hopp entschuldigung. als ich ihm gerade bin ist er kein geworden und wollte mir ins gesicht nicht ins gesicht sehen dann hat er sich einfach aus dem weiteren entschuldigt ohne mir zu sagen für was ich dachte mir du als Wahl, weiß bescheid Wenn ich raten müsste würde ich sagen dass er einen kampf verloren hat kann das sein ja er hat gegen bett ist verloren ein kampf zu verlieren tut weh das ist völlig normal man muss das einen Fehlern lernen und neue stärke aus ihnen ziehen oh, weißt du, will der was davon wissen? Er hat doch noch nie einen Kampf verloren, oder? Wenn Hobb das gelingt hat, erzeugt zeugt dazu, ein richtigen guter Trainer zu werden. Hopp. Klar, ich muss los. Wenn ich zu spät zu meinem Meeting mit Rose komme, kriege ich Ärger mit Olivia. Wenn ich jetzt nur wüsste, wo es lang geht. Hm. Aber ja, wo du schon mal hier bist, rate ich dir, bei meinen großen Rivalen Roy vorbeizuschauen. Er wird die letzte Hürde sein, die du im späteren Verlauf des Arena Challenge überwinden musst. Du sollst ihn vorher Schatzkammer antreffen, die sich kurz vor Route 6 befindet gebe dich okay gott ja wenn du mich nicht unterbrechen willst, dann würde ich auch da schon hingehen danke okay. Gucken wir mal. Mhm. Äh, hier ne? hey na? hey du bist doch einer der beiden trainer den de eine empfehlung geschrieben hat und der name ist moment ich hab's es gleich Daniel, genau, das war's. Hast du mal nachgeguckt. Denen scheint ein großes Partial, den großes große in hier zu sehen, dann hast du sicher einiges auf dem Kasten. Und wenn du gegen mich kämpfen willst, brauchst du erstmal sieben Orden, tja. Äh, ich will nur zur Schatzkammer. Ah, du bist also gar nicht wegen mir, sondern wegen der Schatzkammer hier. Gute Idee, einen Blick in die Vergangenheit. Galas kann ich schaden, wenn du mehr über Pokémon wissen willst. Mir gefällt wie eifrig du bist. Komm mir nach. oder schon wieder hier nehmen das ist meine liga karte So schatz geht es die treppe auf ja, früher war hier das zentrum der galarregion region der schatz die sich am ende der trip befindet, wenn da seit jeder geschichtsträchtige aufträge weiter warte, hat warte. früher war klaus das zentrum Warte, wie gehen wir gehen <lacht> Kann nicht mehr als Zentrum sein? Und erlaubt es doch, mein Schatz kann man nicht betreten. Okay, dann gehen wir da rein. Haben die Stadt einfach irgendwie genommen und irgendwo anders geschoben? Wir nehmen einfach Claw City und schieben es woanders hin. Aber ich dachte, da lag was so vor. Ah, da bist du ja. Schau mal, ist das nicht unglaublich? Auf diesen Wandteppich hier sind die Episoden aus der Geschichte Galas abgebildet. Hier sieht man zwei Jünglinge, die einen Wunschstern betrachten. Und hier bricht Unheil bei rein Die beiden Jünglinge sehen zwar Zweifel aus, aber sag mir nicht, das bin ich und hopp Hier schauen sie zu einem Schwert und einem Schild, auf der dem Unheil irgendwie einhält. Gebieten. Dann tragen die beiden plötzlich Kronen. Diese Wandteppich erzählen, wie das Königreich von Gelage gegründet wurde. Was sag mal, ist dir beim Betrachten der Bilder auf das Wandteppichen irgendwas aufgefallen? Ich es gab nur einen Elben. Stimmt, hat sie doch gesagt, ne? Ja, das dachte ich auch. Diesen Hotel in Engine City stand nur eine einzige Heldenstatue. Aber diese Wandteppich erzählen eindeutig die Geschichte von zwei jungen Gab es nur einen Elben oder gab es zwei? Und was steckt hinter dieser finsteren Nacht? Danke für deine Aufmerksamkeit. Du hast mir dabei geholfen, meine Gedanken zu ordnen. Ich will noch ein bisschen hier bleiben, um die Wandtäppchen näher zu untersuchen. Hoffentlich kannst du deinen Erfolg hier bei der Arena Challenge fortsetzen. Meine Unterstützung ist ja auf jeden Fall sicher. Hier, nimm das. Äh, danke. Die gehen mir sogar langsam aus. Wo sind das Schwert und der Schild, die das Unheil vertrieben haben? wohl abgeblieben? Ja, die meinen Pokémon haben die jetzt? Ne? Nehme ich an haben die geklaut und laufen jetzt damit rum. Will jetzt mal sagen. Na, wir haben die wand täglich mit den Helden gas gefallen. Heute gibt es in Gana 2 keinen Helden mehr, aber den kommt den ganzen als Champ vielleicht noch am nächsten. wo wir gerade von ihm reden. Danilo, wenn du wirklich vorhast, den Superstar den zu schlagen, liegt noch einiges an Arbeit vor dir. Folge da als nächstes Route 6 nach Passberg und trainiere unterwegs, was das Zeug hält. Gegen mich zu kämpfen brauchst du sieben Orden. Alles klar. nämlich ich wann. Wir müssen ja nach links. Oh, du willst bestimmt nach Passberg, oder? Wo ich das weiß, nach der Route 6 nach Passberg führt. Okay. Hier geht es dann also weiter, ne? Ich nehme an... Ja, dieses Weg. Dann können wir in der nächsten Folge ja mal gucken, wie es hier weitergeht, ne? Gut, dann sage ich, das war's für diese Folge. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bitte hinterlasst doch ein Like, ein Abo oder ein Kommentar, um den Kanal weiterzuhelfen. Und ich sehe euch dann in der nächsten Folge wieder. Hoffentlich. Ciao, ciao.